Oft sagt Ihr Partner einen Satz mit zwei Satzhälften. Zum Beispiel, schön, dass Du heute pünktlich warst, Komma, denn ich hatte schon befürchtet, dass Du wieder zu spät kommst. Antworten Sie darauf, stimmt doch gar nicht, dass ich immer zu spät komme. Oder antworten Sie, Ah, schön, dass Du mein Bemühen heute pünktlich zu sein schätzt. Also, gehen Sie nur auf den Vorwurfteil des Satzes ein oder wertschätzen Sie, wertschätzen Sie, das Kompliment im ersten Teil. In meiner Erfahrung führt das Annehmen eines Kompliments zu einem glücklicheren Beziehungstag als den Vorwurfsteil abzuwehren. Beobachten Sie sich, ob Sie es schaffen, dem positiven Teil eines Satzes des Partners mehr Beachtung zu geben als dem negativen. Ja, und genießen Sie mehr glückliche Beziehungstage.